Comrade I think that our letter has given us an outstanding flavor, if you like, of the intensification of the class struggle in Liebe Genossen und Genossen, ich glaube der letter hat sehr beeindruckend gegeben von dieser außergewöhnlichen Kampagne in den USA. Bernie Sanders extraordinary campaign has enthused workers. Youth and women above all. Diese außergewöhnliche Kampagne von Bernie Sanders hat Jugendliche, allem Frauen, It has touched like no other movement in the recent period. Huge sections of the American working class and of the middle class who were deserting both the Democrats and the Republicans. Wie keine andere Bewegung in der jüngsten Vergangenheit hat diese Bewegung große Teile der amerikanischen Arbeiterklasse und auch Teile der Mittelschicht erreicht, die in großen Scharen äh, den, äh, den Demokraten und Republikanern davonlaufen. Bis vor kurzem wäre der Begriff Arbeiterklasse, der herrschenden Klasse in den USA, überhaupt nicht mal über die Lippen gekommen. Everybody was middle class. <laughs> Now the Financial Times, the august voice of brutal finance finance British capitalism, refers to the class war that is raging in the US. Und jetzt ist es sogar so, dass Financial Times als ehrwürdiges Organ des Kapitalismus in Großbritannien äh, spricht über den Klassenkampf, der in den USA droht. Die Resonanz auf die Kampagne von Bernie Sanders ist, wie Letter dargelegt hat, es ist absolut erstaunlich. ist der biggest Social-Working-Class-Movement at its base that we've seen in the US for something like a years. Es ist die größte soziale Bewegung äh, die, in der arbeiterklasse post, die wir äh, in den USA gesehen haben seit 100 Jahren. You would have to go back to the early part of the 19th century, when Eugene Depp stood for the president in 1912 and got 1 million votes, the equivalent of seven million today. Man müsste zurückgehen bis 1912, als Eugene selbst als Sozialist für die Präsidentschaft kandidiert hat und eine Million Stimmen bekam. Das entspricht ungefähr 7 Millionen Stimmen heute. ist Phil. Baseball und football uh, Bernie Sanders hat uh, baseball und football gefüllt für seine Veranstaltungen. 37.000 particular baseball um, uh, stadium, which is three times than a recent English FA Cup match. Ja, es waren 37.000 Menschen in einem Baseballstadion für Bernie Sanders. Das ist dreimal so viel wie kürzlich bei einem Pokalspiel in England. It's from, from north to west, from, from north to south, from east to west. Es geht von Norden nach Westen, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. 7.000 in Alabama. 7.000 Leute in Alabama. It's absolutely extraordinary and takes your breath away. Es ist pointed out, as tapped in financially to the mass support that exists. Und wie Darleite erklärt hat, ist es in Kolumbien auch äh, ganz massiv anzuzapfen, das Potenzial, was die Spendenbereitschaft betrifft. In fact, I had in the British past recently a figure more than what Darleite mentioned of five million individual donations to his campaign. Ich habe sogar kürzlich in der britischen Presse eine Zahl genannt, die noch höher war als das, was der Hörter gesagt hat, nämlich da war von 5 Millionen individuellen the die Rede. Und wir sollten uns also auch ganz klar darüber sein, dass wir als Komitee für eine Arbeiterinternationale dazu beigetragen haben, dass sie die, diese Bewegung von Bernie Sanders sich herausbilden konnte. The Victory of Sharma Cervantes in Seattle. Played a big role as a catalyst in the movement for Bernie Sanders. The Sieg von Genossin Sharma Savant in Seattle has a as auslöser for this And in fact, last night, 20,000. And in fact, last night, 20,000 assembled in Seattle with Sharma Savant speaking at the mass meeting for Bernie Sanders. Und gestern Abend versammelten sich 20.000 Menschen in Seattle und haben äh, eine Rede von Chava äh, gehört bei der äh, Kundgebung für Bernie Sanders. Sie hat es zwar vorsichtig, aber dennoch hat sie es gemacht, dass sie bei dieser Veranstaltung die Notwendigkeit einer neuen unabhängigen Partei der amerikanischen Arbeiterklasse angesprochen hat. Warum ist dieses äh, fantastische Phänomen in dieser Zeit aufgetaucht? Es ist in der vorherigen Periode in der ganzen Situation auf der Welt und in den USA vorbereitet worden. We have a devastating economic crisis. Wir haben eine verheerende Wirtschaftskrise. Ein Boswell-Economist in Briten sagte, dass Britain und Amerika die Effekte der Krieg haben. Ein bürgerlicher Ökonom in Großbritannien hat gesagt: Großbritannien äh, und die USA haben quasi die Auswirkungen eines Krieges spüren müssen. Ausgehend von der großen Krise 2007-2008. Wenn das in Britain, what is the situation in Greece, in Spain, Portugal and so on. Und wenn das in Britannien zutrifft, wie ist es dann erst in Griechenland, in Spanien, in Portugal und so weiter? in the future of their system will the bürgerlichen in the usa verlieren das vertrauen in die zukunft ihres systems robert gordon a well-known bourgeois economist has written a book the title of which which is the rise and fall of american growth robert gordon ein bekannter bürgerlicher ökonom hat ein buch geschrieben mit dem mit dem titel aufstieg und fall des amerikanischen wachstums The conclusion that he's drawn is the growth of the past is no longer an offer As far as the American economy is concerned. und seine Schlussfolgerung ist, dass das Wirtschaftswachstum der Vergangenheit jetzt nicht mehr möglich ist für die Wirtschaft in den USA. We've heard a lot haven't we, about the recovery Wir haben ja natürlich sehr viel gehört über eine angebliche Erholung. It's mostly a recovery in the of the Es ist im Wesentlichen eine Erholung in den Taschen der Bürgerlichen. Wir lot about the growth in the US behört viel über Wachstum in den USA. Es gibt 16 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter in den USA, die immer noch arbeitslos sind und gar nicht in der Statistik auftauchen. Everywhere sind viele gut bezahlte Arbeitsplätze weggefallen. Sie been durch by precarious Part-Time-Jobs und sind durch prekäre Teilzeitstellen ersetzt worden. On a hand to mouth existence by millions of working people. Und Millionen von arbeitenden Menschen leben von der Hand in den Mund. This goes together with obscene levels of wealth particularly in the US. Und das geht zusammen mit obsönen Ausmaßen an Reichtum, der vor allem in den USA. Robert Gordon says you can't talk about the 1% Robert Corner hat gesagt, man kann gar nicht über die 1 reden. It's not even 0 Es sind nicht mal it's it's 0,1 Es sind 0,001 Und das heißt, es sind wirklich nur eine kleine Handvoll von Plutokraten, die äh, das ganze Reichtum allergrößten Teil des Reichtums der USA äh, in ihrem Besitz haben. Sie kontrollieren äh, im Prinzip äh, so viel wie 50% der Weltbevölkerung. 28 the, the equivalent was given in Brüssel In, in Britain war die Rede von 28 einzelnen Personen. And it's very tempting, got in the bus industry in the in, in und das ist sehr, es ist sehr äh, gewisse Versuchung. Wir haben hier nämlich Genossinnen und Genossen, die äh, bei den Bussen arbeiten. Have we made a half-serious proposal that any bus drivers volunteer to drive this bus full of plutocrats over the cliff? (Lachen) Haben wir so halb ernst gefragt? <lacht> Ob eine Busfahrerin oder ein Busfahrer bereit wäre, diesen Bus voller Plutokraten über die Klippe zu fahren? What? What's happening in the U.S. today? Is a product of the movement against inequality. in USA Remember, Sharma Savant was elected as the first socialist councillor in Seattle for 100 years. That did not just have an effect in the US. Das hatte eine Auswirkung nicht nur in dem <coughs> USA. It had an effect particularly in the neo-colonial world. Es <coughs> hatte vor allem in der neokolonialen Welt eine Auswirkung. The masses of Mexico of Latin America were astonished. Die Massen in Mexiko in Lateinamerika waren erstaunt. That in the belly of the beast the socialist who oh, went on the council in Seattle dass im Herzen der Bestie sozusagen eine Sozialistin im Stadtrat von Seattle gewählt wurde. Und ich war in Seattle bei dieser wunderbaren, äh, äh, bei diesem Kongress, der 15, diese 15 Dollar pro Stunde Mindestlohnkampagne. Like Und diese Forderung hat sich wieder ein Lauffeuer durch äh, die USA verbreitet. Das ist das Produkt work of der das ist das Ergebnis der Arbeit des CWI. Students, Wir sehen die Krise der Studierenden, was Letter auch erwähnt hat. Es ist eine Tragödie, dass sie von ihrem geringen Einkommen vier bis 500 Dollar im Monat abtreten müssen, um ihre Schulden zu begleichen. The student debt in the US amounts To 1.2 trillion dollars, the the the schulden the debt in the USA will often 1.2 billion And and Bernie Sanders tapped into this mood perhaps more than Jeremy Corbyn. And Bernie Sanders diese tapped into vielleicht sogar not mehr as Jeremy Corbyn. Imagine in the U.S. what those of us who visited the U.S. the delight that we felt. Stellt euch das mal vor, was das für eine Freude war für uns in den USA war, zu sehen, dass da eine politische Persönlichkeit von einer großen Partei diese Forderung aufstellt nach einer politischen Revolution gegen die Milliardärsklasse. All well, we say to Bernie is don't leave it in a political revolution, we want an economic and a social revolution as well. Aber politischen politische Revolution. Wir brauchen auch eine ökonomische und eine soziale Revolution. And he's made an immortal contribution in Und er hat auch in einer anderen Art und Weise einen unsterblichen Beitrag geleistet. He's rehabilitated those over 70. Er hat Menschen über <lacht> 70 rehabilitiert. my age. Is. <lacht> People connect with Bernie in eine Umfrage nach, der anderen zeigt sich, die jungen Menschen identifizieren sich mit Bernie Sanders. Und seine Aussage, sein Bekenntnis, ein Demokratischer Sozialist zu sein, ist von unschätzbarem Wert in der Bewegung, die sich jetzt entfalten wird. It's a es ist die Suche nach einer Alternative. It's in the It's been in this event. Und es wird ausgedrückt durch den Populismus, der bei dieser großartigen Veranstaltung hier an diesem Wochenende schon mehrfach diskutiert wurde. Und was wir in den USA sehen, ähnlich wie in Europa, ist sozusagen Linken, und Obviously, Trump comes out with the most demagogic right-wing propaganda. Natürlich bringt Trump die allergrößte äh, rechte Demo Demagogie und Propaganda. But he also, by attacking the trade deals, by attacking the special interests, he's also tapped into a layer of disaffected workers. Aber auch indem er die Freihandelsabkommen äh, kritisiert und die Interessengruppen der Gesellschaft kritisiert, zapft er auch diese Unzufriedenheit unterarbeiteten Menschen an. Und das ist doch auch das, was die extreme Rechte in Europa versucht hat. The bourgeois politicians cannot deal with this phenomenon. Die bürgerlichen Politiker können mit diesem Phänomen nicht umgehen. Only and Socialists can deal with this. Das können nur äh, Marxistinnen und Marxisten, Sozialistinnen und Sozialisten. By up a new view and a new of indem sie eine neue Vision äh, für die Gesellschaft äh, aufmachen. So expression of the barbarism of capitalism. Die sogenannte Flüchtlingsproblematik ist ein Ausdruck für die Barbarei des Kapitalismus. all us to ten please if the haven stopped enough already into a giant camp for refugees und die, die jüngsten vorschläge laufen darauf hinaus griechenland als ob es noch nicht genug gelitten hätte in ein riesiges lager für flüchtende menschen zu verwandeln there are no oceans wide enough there are no walls high enough there are no barbed wire or all the other devices of the captors that will stop people from going with a, away from persecution and to seek a better life. And when Merkel and Cameron said, well, we have a problem of resources, we have problems, we can't solve this. Und Merkel und Cameron sagen, dann, ja, wir haben das Problem mit den Ressourcen, das reicht halt nicht, wir können dieses Problem nicht lösen. Und wir haben gesagt, es, es, es ist sehr einfach, diese Differenz, diese Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse, die sich entwickeln kann, zu, äh, zu äh, umgehen. Für program in ein Programm mit, mit einer massiven äh, Steigerung der Ressourcen. Und gleiche Löhne für äh, die Menschen, die nach Europa kommen, gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Und wenn die Bürgerlichen sagen, das können wir uns nicht leisten, dann sagen wir, wir können das System leisten. In the of the US working class. Die Bewegung von Bernie Sanders ist ein Wegweiser in der Entwicklung der Arbeiterklasse in den USA. Und wenn einige sektierische Kräfte kritisieren unsere Genossinnen und Genossen in den USA dafür dass sie einen radikalen Kandidaten in einer bürgerlichen Partei äh, unterstützen, sie nicht ihre Geschichte dann kennen sie ihre geschichte nicht for instance gibt viele beispiele wie sich arbeiterparteien aus bürgerlichen parteien herausentwickelt haben Keir Hardy, der Vater der Labour party if you like was a labor agent innerhalb der liberal party Keir Hardie, sozusagen der, Vater, der Gründungsvater der Labour Party in Großbritannien, war sozialist, äh, ursprünglich Mitglied der liberalen Partei. And when the liberal party failed to deliver the goods, he moved outside and the Labour Party was organized. And within the womb of the Corbyn movement is the outline of a new party. Und innerhalb der Korbbewegung ist zeichnet sich sozusagen ab die Anfänge von einer möglichen neuen Partei. We have to say as our American comrades have said: Once you are blocked and you will be blocked by the Democratic Party hierarchy, don't allow this river that is developed to run into the sand. Und wir sagen, unsere, unsere amerikanischen Genossinnen Genossen sagen. Den Unterstützung von Zahlen, das werden ihr merkt, dass wir blockiert werden durch das Establishment der Demokratischen Partei und das wird passieren, dann dürft ihr auf keinen Fall zulassen, dass dieser Fluss, der sich entwickelt hat, im Sande verläuft. Launch a party for the 99%. Gründet eine Partei der 99%. And once an independent party of the working class develops in the US, the whole of the world labor movement will be ahead higher. Und wenn sich in den USA eine unabhängige Partei der Arbeiterkasse entwickelt, dann wird auf der ganzen Welt die Arbeiterbewegung um einen Kopf größer sein. Of course we don't remain there. Und natürlich bleiben wir dann nicht an dem Punkt stehen. Wir müssen diesen Phänomen mit der Idee des Sozialismus ausfüllen. Of nationalization and public ownership. Tun, which Verstaatlichung und rejects at the present time. was Bernie Sanders im Moment ablehnt. Aber die Hunderttausenden, die Millionen, die sich erhoben haben in dieser Bewegung, sie werden diese Forderungen unterstützen. Und übrigens gilt das Gleiche für das Phänomen Jeremy Corbyn. Hier ist ein classic example. Of the law of unintended consequences. Ein klassisches Beispiel für das, das Gesetz der uh, unbeabsichtigten Folgen. Nobody, least of all Jeremy Corbyn, expected to be elected to the leadership of the Labour Party. Expected him. Niemand, am wenigsten Jeremy Corbyn selber, hat wirklich gedacht, dass er diese uh, diese Wahl zur Parteivorsitz gewinnt. He was reading a newspaper at the time in the meeting of the Left in er las gerade eine Zeitung bei, einer, äh, bei einem, einem Treffen der linken äh, Fraktion innerhalb yeah. der Labour Party. Und einer hat zu ihm gesagt, Jeremy, jetzt bist du dran. And he said, oh, "Okay, yeah, fine." Und er las <laughs> eine Zeitung, hat nicht ob gut And then we saw the right wing had introduced a special measure, which they thought would be against the left, that was utilized by the mass movements. Und dann hat die Partei Rechte äh, Regeln eingeführt für die äh, Wahl zum Vorsitz, wo sie davon ausgegangen sind, dass sie äh, gegen die Linken äh, wirken würden. Und im Prinzip war das dann so, man konnte für vier Pfund, das ist der Preis von einem äh, warmen Bier in London, konnte man der Labour Party beitreten und bei dieser Wahl... You can text your support for Jeremy Corbyn. Man konnte eine SMS schicken, um Jeremy zu And by the way, big sections of our own family did that. <lacht> And informed us an of, of it after the event. <lacht> Und das danach ja erzählt. And there can be some people who will say, but you stood for a mass workers party. And we do. We still do. Ja, das stimmt. Das wir immer noch. But as your philosopher, the great philosopher. Theorie ist grau und Aber wie der große Philosoph äh, gesagt hat, grau ist die Theorie und grün ist der Baum des Lebens. As as symbol of Corbyn was raised, In dem Moment, wo dieses Phänomen Corbyn aufgetaucht ist, sind die Massen hinten geschwärmt und haben das Ganze mit ihren eigenen Ideen und Wünschen und Forderungen mit Leben gefüllt. And this was the biggest victory in the history of Britain for any party leader. Und es war die, der größte, der eindeutigste Sieg für ihn, Parteivorsitzenden in der Geschichte des Landes. But the was, how to use this Aber die Frage war, wie jetzt mit diesem Sieg umgehen. Because the right of the party conducted a civil war to destroy Corbyn. Denn die Parteirechte hat einen Bürgerkrieg ausgelöst innerhalb der Partei, um Corbyn zu zerstören. You have to remember that when Thatcher was asked what her greatest achievement was, she said two words. Und man muss sich erinnern, als Margaret Thatcher gefragt wurde, was war ihr größter Erfolg. Er hat sie geantwortet, zwei Wörter. She said Tony Blair. Tony Blair. That was the greatest achievement of Thatcher as the epitome of the class enemy in Britain. Yeah. Das war der größte Erfolg von Thatcher als Klassenfeind in Britannien. And the victory of Jeremy Corbyn represented the loosening. Und der Sieg von Jeremy Corbyn äh, steht äh, symbolisiert diese Lockerung von dem Griff der Bürgerlichen, die sie von der sie, meinen, sie über die Labour Party zu haben. There was a movement that developed. Es entwickelte sich eine Basisbewegung. It was es hieß Momentum. It's got lack of momentum, quite frankly. Aber es hat wenig Momentum, es hat äh, wenig Antriebe. Because they wanted to contain the mass movement looking towards Corbyn. Denn sie wollten diese Bewegung in diesem Zaum halten, diese ganz dynamische Bewegung hinter Corbyn. Sie wollten verschiedene Gruppen abschwächen und versöhnen innerhalb diesem, dieses Bürgerkriegs. In, in es gibt äh, Gewerkschaftsführer äh, in Großbritannien, die wir persönlich kennen, mit denen wir persönlich diskutiert haben. Möchten ganz nach links But there are two parties now in the Labour Party. But there are two parties now in a win. Es gibt And they're looking for an opportunity, possibly after the forthcoming elections or the European referendum, to in the back. looking for an opportunity, possibly after the elections elections or the European referendum, to stab Corbyn in the back. And we play a key role. In getting Jeremy to stand in the election. We have comrades on the National Executive Committee of Unite, which has 1 million members. And we have a key comrade on that committee. And she asked for a new workers' party continuing. Sie hat, immer, hat sich immer eingesetzt für eine neue Arbeiterpartei. An United scheinen only very late in the day to back Jeremy Corbyn. Und diese Gewerkschaft hat nur ganz zum Schluss sich entschieden Jeremy Corbyn zu unterstützen. And and um, the general secretary of the union said, if we don't back Jeremy Corbyn and he doesn't win, then Suzanne, which is the parliamentary committee and the socialist party, will win out on the idea of a new party. Und der Vorsitzende dieser Gewerkschaft hat gesagt, wenn wir Jeremy Corbyn nicht unterstützen, dann wird Susanne, also unsere Genossin, würde dann eben mit ihren Leuten da und mit der Socialist Party eine neue Partei äh, aufmachen. So a also new force is possible to in Also es ist durchaus möglich, dass sich eine neue Kraft entwickelt in Land. But it needs to be organized. It needs to have a clear programme. It needs to be clear. You have to drive the capitalist agents of the Blairites out of this party. Es muss klar sein, dass die kapitalistischen Agenten des blair aus der Partei rausgetrieben werden müssen. These are not reformists. They are not reformists. There is no possibility now in the advanced industrial country, what apart from the under the so-called periphery so of Europe. For consistent reforms to be carried through. Only as a byproduct of revolutionary measures is it possible to carry through substantial reforms in the learning standards of the working class. Äh, Verbesserungen für die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse wird es nur als Nebenprodukt von revolutionären Prozessen geben. We did that in Liverpool. Das haben wir in Liverpool We organized two citywide general We two general strikes wir haben zwei We demanded of the government that they pay back to the city of London, Liverpool, the millions that they've stolen. We said we're going to pass a no pubs budget. Wir haben gesagt, wir einen ohne I will said a mass movement that will compel you to give this money back. to und wir werden eine Massenbewegung aufbauen, die euch zwingen wird, dieses Geld zurückzugeben. Und das haben wir geschafft. Und wir haben das geschafft. Nicht einmal, sondern zweimal. Cause we defeated them on the Denn wir haben es auch bei We organized like 18 million people not to pay the working class It was a brutal attack on the working class of Britain. brutal attack on the working class of Britain. It the epitaph of the so-called Iron Lady. of so the Nothing can erase from history the achievements of defeating the fountainhead of world counter-revolution at that state. Nichts kann das auslöschen, quasi in ongoing battle taking place in Berlin. This civil war has not been has not yet come to a head. Dieser Bürgerkrieg hat sich jetzt noch nicht to Behind this is a new generation who are looking for answers to the burning problems of they Auf der Antworten für die Fragen, die They will only find that in the ideas of genuine Marxism. in Marxismus. Of our organization, the Committee for Awareness International, which is not exclusive and narrow. <coughs> which recognizes the movement that's going to take place in the next period will propel all kinds of forces looking for a revolutionary role. We will work with them. Even if they don't necessarily join the CWI. We will create in every country, if you like, a broad, united front of, of fighting for change. We will in every country, if you like, a broad, Front But we will also fight for the idea of a revolutionary party. which is demonstrated as Comrade Andros pointed out, the absolute necessity and the battles were now opening up. What we our comrade Anders gesagt hat, ist es klar geworden, dass es eine absolute Notwendigkeit ist in dem Kampf, den wir vorstehen. Next year is the 100th anniversary of the Russian Revolution. Nächstes Jahr ist der 100. Jahrestag der russischen Revolution. Only in Russia was a revolution carried through in the classical form. Nur in Russland wurde eine Revolution in der klassischen Form durchgeführt. In which the working class played the main role in der die Arbeiterklasse die wesentliche Rolle gespielt hat. Und es hat auch in diesem Land in Deutschland äh, war das die Inspiration für die äh, großartige Welle von Revolutionen 1918 bis 1923. In fact, there were many revolutions in the 20th century. Es gab mehrere Revolutionen, viele Revolutionen. Aber nur die russische Revolution war im klassischen Sinne erfolgreich. Warum? Weil die russische Arbeiterklasse äh, das große Glück hatte, äh, angeführt zu werden von einer erprobten revolutionären äh, Partei. Es war das einzige größte event in der history. Up to now. Es war die, die großartigste, das großartigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte bis heute. In Aber in der Periode, die bevorsteht, werden wir und werden hier das noch übertreffen. Wir stellen uns auf die Schulter dieser historischen Generation. Der 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert von Potenzial-Revolutionen. In gewisser Weise war das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Niederlagen äh, potenzieller Revolution. By learning the lessons of all of those events, we can prepare for the stormy future to come. Indem wir die Lektionen aus wenn wir die Lektion daraus lernen dann werden wir uns vorbereiten auf die stürmischen Zeiten die bevorstehen we can create in this Jahr a mass movement of revolutionary parties that this time will take power and create a socialist world und wir können in diesem Jahrhundert nun äh, Parteien aufbauen, die erfolgreiche Revolutionen durchführen werden und sozialistische Welt aufbauen werden. Einige von uns werden dann vielleicht nicht mehr leben, wenn das passiert. Ferne-Songers might not be around. Vielleicht, okay, Saunders nicht mehr. It is a comforting thought. Okay. <lacht> das ist ein Trost. But the generations to come will learn the lessons of the past aber die, die, die folgende generation die kommende generation wird die Lektionen der vergangenheit lernen armed with the ideas of marxism and socialism und bewaffnet mit den ideen des marxismus und des sozialismus we will create a socialist democratic germany werden wir ein sozialistisches demokratisches deutschland erreichen a socialist united states of Europe. alle socialist powers of